Unternehmensziele Das Hauptziel eines jeden Unternehmens ist das ökonomische Ziel, nämlich Existenzerhalt durch das Generieren von Umsatz und Gewinn. Jedes Unternehmen muss sich durch seine wirtschaftliche Tätigkeit und den damit verbundenen Erfolg selbst erhalten. Unternehmen verfolgen aber auch soziale Ziele, die sich vorwiegend auf ihre Mitarbeiter beziehen. Dazu gehören zum Beispiel ein als gerecht empfundener Lohn oder ein angenehmes Betriebsklima. Ökologische Ziele werden zunehmend wichtiger. Das Erreichen ökologischer Ziele drückt die Verantwortung von Unternehmen gegenüber der Umwelt aus. Dazu gehört zum Beispiel die ressourcenschonende und energiesparende Produktion. Jedes Unternehmen verfolgt gleichzeitig mehrere Ziele. Wenn betriebliche Ziele sich gegenseitig ergänzen, liegt Zielharmonie vor. Ein Zielkonflikt entsteht, wenn sich zwei oder mehrere Ziele gegenseitig behindern oder sogar ausschließen.